Willkommen Reisende, zurück auf der Welt von The Riftbreaker. Wir müssen uns noch um Ressourcen kümmern und viel mehr Energie. Auf geht's. So, hier hatten wir Kraftwerk gebaut, das ein bisschen Strom erzeugt. Müssen wir mal gucken. Hier haben wir uns eine Wand errichtet. Dann bauen wir uns hier noch einen geothermalen Schlot hin ein bisschen Energie. Platten, das ist hier schon wieder alles. Viel zu lange. So. Haben wir hier natürlich wieder gut Steine, die wir benutzen können? hostile Creatures are coming from a nearby nest. You should go there and clear it out. Oh Gott. Den habe ich natürlich komplett übersehen. Ah, das geht nicht. Oh nein. Ignoriert mich auch einfach. Uh, wir müssen Forschung ausführen. Wenn der dann jetzt hier irgendwann mal. Na super, jetzt geschafft, ihn zu zerstören. Ja. Wasser. Mal gucken. Haben wir hier neu. Tribe Raketenwerfer könnten wir ja mal herstellen. So, und zwar nur den einen ausrüsten. An Artwerfer brauchen wir nicht, Tripminen auch nicht. Reparaturstandard. Crafting completed. dann stellen wir wenigstens nicht so schnell so gaskraftwerk stabilisator Boniumfabrik 2 das ist doch gut können wir ressourcen etwas schneller abbauen Hier brauchen wir brauchen jetzt hauptquartier 3 aber dafür müssen wir uns erst noch ein bisschen Stadium. Das war alles noch gar nicht. Das, das kriegen wir aus Schlamm. Schlamm haben wir zum Glück auch überall. So, müssen wir jetzt hier ein neues Kraftwerk... Uh, das ist noch gar nicht zerstört. Das war schön. So. Brauchen... Echt viel mehr Strom. Warning. A new group of hostile creatures is coming from a nearby nest. Nee, ich habe schon wieder einen Stein geärgert. Man sollte auch treffen. Ah. Der Raketenwerfer waren eine gute Entscheidung. Später kriegen wir auch noch Waffe, die Atomraketen schießt, wenn sie sie nicht aus dem Spiel entfernt haben. Aber hoffen wir mal nicht. Hier ist das Kartenende. You should go there and clear it out. Oh. Recht vertippt. Oh. Base is under attack. I am sensing distant thunder strikes. They ich kann ja mal gucken -Grid. gehen, wenn ich das Nest vielleicht zerstört kriegen. Ich so dollen geblitzt hab, kann ich gesehen. Warning, Warnung, ein neues Grupp von hostile Kreaturen kommt aus einem nahe nest. auch gleich noch ein Ressourcenfeld Ach, ob wir das jetzt kaputt kriegen? Is over. Base is under attack. Warning A new group of hostile creatures is coming from a nearby nest. Schon wieder so ein lebender Stein sein. Das oh, was laufen die in den Weg? Oh, wieder ein lebender Stein. improve our chances of survival. Every bit helps. <clears throat> Und nur besser an. Ah. Oh, gespeichert. Also der Raketenwerfer hat sich schon mal gut ausgezahlt. Das war nur noch... Vielleicht können wir schon bis zum Kobalt vordringen. But. ganz schön stark das ist ein hin oh, Lass ich doch mal treffen oh, ich wollte nur zu dem kobold nicht ganz bis zum Kobold geschafft. Die Forschung dauert 49 Minuten, war es da kaputt. So, dann sollten wir wohl doch erstmal auf Quartier upgraden. Oh. Some buildings don't have enough power. Headquarters upgrade kommen von rechts oben? Und hier. Müssen wir mal. Hat wo was gehen. Eine Kerne. Hier Gesichert, aber gar kein Luftportal. Wenn wir mal ein Luftportal. Gehen nach hier. Gucken wir was wir hier noch an. verbessern können. My sensors up of our base. Ich schon wieder die Mauer. Okay, we're ready for them. Base is under attack. One of our buildings has been destroyed. An energy connector has been destroyed. Was zum Oh Gott. We can try to recover it later. Uh... Yes, oh This war. Nicht so good. Oh Gott. One of our energy connections has been destroyed. The is under attack. A portal has been destroyed. One of our buildings has been destroyed. Ah, ja ja, hier da mix. Threat neutralized. This will buy some time until the next attack. Let's check what's new after the HQ upgrade. Improved accordingly. More Communication Hubs. If we want to download new technologies faster, then we should construct as many of them as possible. Hey. Oh. Ei, ei, ei, lebt noch irgendwas. Ich nicht so viel kaputt gegangen. Oops. Oh. oh, was können wir... Some buildings don't have enough power. So, so, so. Das war nach oben? brauchen die andere ironium brauchen wir, wir war doch was einfällt aber ah, wir könnten das jetzt ach wir nicht rohstoffproduktion braucht noch was haben wir denn freigeschaltet minuten dann machen wir das mal als erstes Labor genau. Scanner. Neue Waffe. Nee, Waffen noch nicht. Arsenalstufe 2. Oh, wir können das Arsenal aufrüsten. Das ist... Wo steht das? irgendwo hier rum. Ah. Können wir nicht aufrüsten. Aber warum nicht? Das könnten wir. Aber da fehlt uns Ironium für. Dann können wir... Schneller forschen, das ist schon mal gut. Dann werden wir ein bisschen Ironium sammeln gehen müssen. Ach, wo haben wir denn ein Feld? Der ist sehr weit weg. Hier ist eins. Stück. Oh, Energiekerne. Oh, können wir hier auch direkt... Hier sind eh Wände. Energiespeicher. So Das ging ja noch nicht. creature the nearby area. Sounds like an interesting research specimen. We go to its location and see what we can learn. Das hier Mall. mal. Türen. Riftportal. Weil wir hier jetzt ja nicht durchkommen. Das wäre nicht so gut. So. Einen. Notenpunkte. We have power shortages. Connect more power plants. So. Auch. Wow. Sicht ein bisschen erhöhen. Iron so. deposit depleted. Oh. So, Finde Kobalt, ja, das haben wir ja natürlich geschafft. So. Last, was haben wir denn eigentlich alles an Waffen verloren? Haha, <lacht> das Schwert, wo liegt das denn rum? Auch egal, bauen wir neues. Da kriegen wir besseres Schwert. Zwar, wenn wir Hauptquartier 4. Aber der Angriff eben war ja schon sehr schlimm. Der hier baut. Hier sind die Ressourcen alle. auch fehlt scheinbar Strom. Oh. Ah, Carbonium okay. Von oh, jetzt schon wieder oh, plus vierundzwanzig. From a nearby nest. Tür, besser ist. Dann ist zwanzig, am besten noch. Bisschen Strom hier unten ja hier oben erzeugen mal noch mal sehen war ja noch hier hinstellen unsere Lieblingsbodenplatten. Das sieht man auch gleich viel mehr. like Uh. Was haben wir denn? Wasser. Produziert nur Wasser. Das ist jetzt sehr doof. Schlamm hätten wir nämlich genug und Matsch. Aber Wasser brauchen wir gerade noch nicht. Langt strong winds der... make our Langt der... Nee, nicht hier. Ein tiefer. Ah! Ja, den holen wir uns gleich erstmal. Den jetzt auch hier. Kraftwerk für Biomasse. Das St Biomasse. Ja. Ich kann aber noch keine Biomasse herstellen. Sondern nur einsammeln selber. So, produziert auch Schlamm. Gucken, könnten wir wahrscheinlich in die Richtung gebrauchen. Das Stromnetz überall verlegen. Wo so bekommen wir ein bisschen Biomasse? Wir können die auch noch herstellen, aber momentan leider noch nicht. Dafür brauchen wir dann auch eine freie Fläche, wo wir Grünzeug anbauen können. Aber solange war die. Fläche noch nicht brauchen. Wir könnten ja schon mal eine freilassen. Das war hier zum Beispiel. Die kann man zerstören. Dass man das da frei. Oh, dann grenzen wir das mal ein bisschen ein. Base ist unter Attack. Stellen uns hier einen kleinen Zaun drum, nur eine Mauer. etwas nicht vergessen. So. So. Eine Tür wäre auch witzig. Schön große Fläche. Warning: A new group of hostile creatures is coming from a nearby nest. Oh Gott, da stehen welche War nicht gesehen ein schönes... Uh, ein Anzug. Mal gleich mal gucken. Und da. Was soll denn hin? das haben wir bekommen ja, dann nehmen wir das natürlich auch gleich äh, also mal gucken. kommunikationszentrale hauptquartier freudegrenze stufe 3 eben oh, haben wir nur auf stufe 2 gebaut das ist auch gut. hier oh, endlich die stellen die ressourcen her Und weil dann ewig viel strom so. das uh, munitionsdepot das ist auch gut. fünf minuten das kommt ein stück nach oben machen wir als erstes munition das ist am besten das ja auch ah, die rohstoffproduktion die braucht keine sau mehr so energiespeicher solaranlage stufe 2 das ist auch schön das kommt alles ein bisschen das ist Erstmal ist dahin. Jetzt können wir gut forschen. Arsenal Stufe 2. Da. Hm, ja, das soll du erstmal gewesen sein. Uh, immer pink. Also. Oh. Was ist denn hier schon wieder passiert? Wir müssen jetzt unbedingt das Nest zerstören. Das schon wieder... Nein. Ah, da. Dann laufen mal quer rüber. Das also ist am einfachsten. So. Energieprobleme haben wir gleich gar keine mehr. Munition wird auch hergestellt. We have power shortages. Connect more power plants. mal jetzt das Spiel hin. Ja, komischer Weg. Ah. Grünzeug. Wo so läuft man durch den Wald? Oh. This creature is extremely hostile. Oh Gott. It can be dangerous to our base. Kill it before kills us. We'll finish researching it in the lab. Oh, was geht denn jetzt ab? Warning, a new group of hostile creatures is coming from a nearby nest. Nein, ich hänge irgendwo fest. Hm. Na, das werden wir aber diese Folge noch. Oh, ne, wo läuft's denn jetzt hin? Das werden wir jetzt aber diese Folge noch platt machen? Das Vieh. Ah, ich muss hinlaufen, das ist ja doof. Wir brauchen ja unbedingt ein Scanner. Am besten War kein Unterschied. Jetzt kommen wir rein. So, ja, den... das Muttermonstrum werden wir noch vernichten. Wenn ich nicht auf dem Weg deine Schüler sterbe. So, erstmal unsere Waffe wieder einsammeln. An Horde is near our banks. To our banks. Wie weit weg ist denn das wie noch? Gut. Neues Ziel erreicht. Ah. Jetzt kommt ein neuer Angriff, den werden wir uns aber erst nächste Folge widmen. Das munter Monstrum konnten wir vernichten. Vielen Dank fürs Zusehen. Abonnieren nicht vergessen. Bis zur nächsten Folge.